V-A-R-O-E-D wie jeder Schädel zerfliegt vom gegner Warum? Wir schlagen euch die Fresse ein, aber Prinzessin-like V-A-R-O-E-D wie jeder Schädel zerfliegt vom Gegnerteam. Und fliegen wir in hohem Bogen raus, haben wir trotzdem die Krone auf Wir nehmen die Sache ernst, rosa Rüstung, krasses Schwert Sie lachen doch, wir treten alles klein. Denn im Kleid hat man viel mehr Beinfreiheit. Hallo, Leute, willkommen zu Vario, Varu, Vario, was auch immer das jetzt heißen wird. Äh, ich bin hier zusammen mit Green, halt. Der kann mal Hallo sagen. Hola, was geht? Ihr könnt auch bei beiden Sicht vorbeischauen in der Beschreibung. Äh, viele der Mitglieder hier bei uns werden auch in der Beschreibung verlinkt sein. Äh, Vario beginnt in drei Sekunden. Unser Ziel ist es, zu überleben. Für die Leute, die wir nicht kennen, wir ähm, bauen jetzt den Block ab. Dann rennen wir hier hinten hin. Äh, versuchen zu überleben ja, und Ressourcen zu sammeln ne? ja, ja, ja, wir oh, schon Taktik, okay, klug schon mit dem Block okay. an. Okay. wir sind ich hier okay. Team princess so also nicht wundern, wenn das irgendwo falsch geschrieben ist hier äh, darüber reden wir gleich aber jetzt geht's auf jeden Fall los Okay. heiß, blüten! 4, 3, 2, 1, oh shit! hä, lol es geht, Es kommt, es kommt, ich bin oben, ich bin oben, ich renne, renn, ich renne, renn, ich renne, renn, ich renne, renn, renn. ich renne, ich renne, Richtung Zuckerrohr, Zuckerrohr, Zuckerrohr ich renne, ich renn schon. Ich Gau, ich nein! Ich wurde Gau zurückgeglitscht! Wegen Anti-Sheet! Nein! Oh nein. Okay, egal, das Zucker ist schon weg. Ja, renn da hin. Renn zum anderen. Du siehst mich, du siehst mich, du siehst mich. Ich <lacht> sehe dich, ich seh dich. Äh, wir nicht. weiter rennen. Dort sind die ganzen Bäume wir können uns schon, gereinigt. Wir können uns schon um, alle umbringen. Und wir haben alle nur ein Leben. Wer stirbt, ist tot. Da kann ich mal mitmachen. Ey, komm, komm, Ey, komm, komm, komm, komm, komm, komm. Ich Ey, komm alle doch, alle ich komm doch! Und ich weiß, ich mache nicht wirklich viel micro content auf meinem Kanal, aber vielleicht mache ich das im nächsten Ey, Leute, ich mache mir jetzt schon mal ein Schwert, ja? Ich hol Zuckerrohr, ich hol Zuckerrohr. Ich hab ein Schwert. Ich, ich hole Zuckerrohr, das ist mega viel Zucker. Nehmt Zuckerrohr. Alter, wie viele sind? Yes! Ich hab neun Zuckerrohr, ich komm zurück, ich komm zurück! Hi, hi, hi, hi! Hier ist eine Höhle, können wir direkt äh, steinchen. Äh, komm her, komm her! Ja, ja, ja. jetzt ja, ja, ficken ja, wir nee. die, ficken wir. Wie ficken die jetzt komm. Nein, äh, lass äh, erstmal, lass erst mal Sachen craften. Lass erstmal Holz abbauen. Wir brauchen ganz viel Holz. Okay. Das ist übrigens ein okay. Tetschab, was ich zusammengestellt äh, habe mit äh, es ist so ein Mix aus ein paar anderen zusammen mit ein paar eigenen uh. Städten Texturen. Texturen. Ähm, das Pack werde ich noch nicht in die Beschreibung tun. Erstmal gucken wir, mal, ob wir das nicht vielleicht weiter wollen. Und ich glaube, da kommen welche zu uns. Da nee. kommen gerade äh, Discord-Nachrichten, aber es ist jetzt, äh, hoffentlich auf äh, Ich krieg äh, Hunger. Ich töte mal ein paar Tiere. Äh, dort ist ein Huhn. Ja, ich töte hier ein Schwein. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Oh, da sind Ritter Leute ist schon raus. mal gestorben. Ritt das raus. Ey, ich bin im Wasser, ne? Wenn jemand kommt, ich bin tot. Und ich wunder, okay. warum ich die ganze Zeit Anti-Sheet bekomme, das packt bei ich mir irgendwie mich, rum. Ich, ich, ich, baue, ich baue mich runter, ich baue mich runter, komm her. Ich mache mir eine Spitzhacke, schnell. Wir müssen hier lang, weil ich glaube, die meisten sind okay. sehr weit vom Spawn Alter, entfernt, deswegen... ich sitze da richtig. Hier hier. Obwohl ich gar nicht ja, so aufgeregt her. Her. bin. Ja, Aber warum, komm, das sage ich auf. euch gleich nochmal. Denn es ist gerade ziemlich viel passiert, worüber wir noch reden wollen. Wo bist du? Bist du okay. in der Höhle? Hier ist Stein. Ähm, siehst du meinen Namen? Nein, ich sehe dich überhaupt nicht. Ich bin oh, noch am gleichen Ort, ich bin noch am gleichen Ort. Da, da, ich auch, da siehst du mich hinter dir, da, da, siehst du mich? Spring. Da, da, da! da! Hier! Wo denn? Hier, da, hier, da! Hinter dir! Da! Da komm her! Komm her! Aber ich würde oh. nach links! Ich würde nach links in den Wald! Äh, einfach hier runter kurz! Ich bau, ich baue ich mach für uns äh, Steinschwerter! Okay, äh, sneaken? Ja? Ja, ja. Also Tab zeigen darf ich ja, F3 nur nicht. Äh, ja. Ja, ja. Okay. Äh, hast du Workbench? Ich mache eine. Ich kann auch eine. Okay, okay, geh mal. Ich, ich hol kurz etwas Holz, ja? Ja. Ist ja egal welches Holz, solange es Holz ist. Ey Leute, sorry, ich krieg gerade tausende Discord-Nachrichten. Ich hoffe, dass. Oh mein Gott, ich habe mir gerade eine Steinschaufel gemacht. Nein. <lacht> oh Mann, ey. <lacht> ähm, ich bin auf jeden Fall lost. Ich habe nur noch äh, drei Hungerbalken. Das ist etwas äh, problematisch, würde ich sagen. Da sterben gerade schon ganz viele Leute. Wir haben nur noch. Ah, nicht mehr so viele. Äh, wollen, wir, wollen wir hoch und äh, Leute klatschen? Ja, aber erstmal äh, erst Eisenschwert oder Steinschwert zumindest. Nee, nee, das ist. Ich, das aber ich, ich, ich brauche Essen, schwierig. ich kann nichts mehr machen. Ich, ich kann nicht mehr rennen. Ich töte gerade hier ein paar Hühner, ja. Ich merke gerade, um, meine Level Reset, das ist cool. Dann brauchen, wir, dann brauchen wir die. Dann müssen wir die töten. Ja. Ähm. Okay. Um, also, ich habe Zuckerrohr, scheinen. das passt, perfekt. Ah, guck mal hier, mein Skin. Ich habe einen Princess-Skin und zwar habe ich eine Prinzessin. Ne? Wir sind beide nämlich Hashtag Team Princess. Yes. Das ist unser das Thema hier. Wenn so, ja, niemand vermutet, dass so eine Prinzessin so krass ist und sie alle klatschen wird. Ja, ja, wir haben auch ich kann ein nicht mehr rennen, ne? Soll ich roh essen? Äh, ja Sro, das ist wichtiger. Ich ich töte hier, euer oh ja, du. Ich, so, ich das Schwein. Tausende, ich ey, ich bekomme Tausend Discord Nachrichten. Das tut mir gerade richtig leid irgendwie, aber das muss ich später werde ich das viel schneller einstellen. Also äh, Abfolge Folge zwei einstellen. wahrscheinlich, oder? Ah schau, ich hab Schaden bekommen. Soll ich Bäume abhacken? Das wäre gut. Oh, ich bin runtergefallen. Oh Gott, ich hoffe das nicht. Oh mein Gott, du darfst auch nicht so viel Leben verlieren. Ey, wir, wir suchen gerade die Spieler, ne? Wir ich kann nicht mehr, fahren, mehr raggen, ne? Ich habe jetzt schon zweieinhalb Leben insgesamt verloren. Ey, ja, du musst warten. Wo bist du? Okay. Brauchst du noch mehr essen? Ich, ich baue Holz ab. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Ja, wir, wir wollen ja die nächsten Holz Folgen jetzt nicht mal in der Oberfläche. Ja, das stimmt auch wieder. Jede, eine Folge geht übrigens 15 Minuten ungefähr. Also nach 15 Minuten werden wir automatisch gekickt. Wie schnell wir reden, Alter. aber man kann es auch verstehen. Also von daher passt das. <seren> ja, man kann es auch verstehen. Man kann es auch verstehen, okay. Okay, noch mehr Holz haben Es sind Tam auf jeden find's? Fall. Oha, lol. Es sind eigentlich. Einige sind schon gestorben, wenn ich ehrlich bin. Yo! Guck mal, hab, Alter. Davor war es ein bisschen. Ja, wir werden gleich über die äh, Probleme reden, über die ich schon angedeutet habe. Ich suche gerade Spieler, ne? Doch erstmal wollen wir uns etwas beruhigen und sein. Hier, hier ist unendlich doubles. Essen. Hier ist unendlich Ich komm, wo bist du, wo bist du, wo bist du, wo bist du? Äh, wenn du einfach geradeaus läufst, dann, dann wirst du ganz viel Essen sehen. Wo ist geradeaus? Ich bin auf einem äh, Berg, ich bin auf einem Baum. Wo bist du, wo bist du? Bei einer freien Fläche ohne Bäume. Ah, da dich. ich seh dich, ich seh dich, ich seh, seh deinen okay, äh, Skin. Oh Junge, wenn wir uns verloren hätten. Ja, deshalb darfst nicht... Jemand wurde von Flo FIFA getötet, ne? Jemand wurde von FIFA getötet, Stimmt, wir wollen ja, äh, Leute wie... Oh, ich bin runtergefallen. oh mein Gott. ich hat... Ich, also, ich werde Anti-Cheat, das Anti-Cheat backt mich gerade richtig zurück. Ich bin grad wegen Anti-Cheat, hab ich, äh, richtig viel Damage genommen. Das, das ist kacke. Gestört, und nicht wundern, falls äh, nicht ganz so viel los ist. Ich darf nicht editen. Ich darf nur Hintergrundmusik machen und das war's. Und hier ist ja, die Border. Ja. Wow, wie klein wow. ist bitte die Welt. Die Leute, ist halt wirklich klein. Das ist enttäuschend. Es, es wurde sogar gesagt, dass sie kleiner wird, wenn man Leute killt. Ah, deswegen. Ach so. Deswegen ist sie kleiner. Deswegen ist sie kleiner. Oh, warum, äh, aber warum ja, wird die dann sofort kleiner gemacht? Leute, dann dürfen wir ja gar nicht in der Nähe vom Border sein. Stimmt, weil die ganze Zeit Leute gekillt werden. Aber wir sind nicht tot, Junge, wir sind nicht tot. Ich, Alter, hey, komm, das ist ein Unterschied. Wollen wir einfach Wow heute beenden? <lacht> <lacht> Nein, lass erstmal jetzt Eisen holen. Wir haben wahrscheinlich jetzt alle schon Schmiedekunst. Ja, ja, komm, das Eisen holen. Wir finden keine Gegner, ist leider so. Ich wir müssen etwas aber weiter essen. weg vom Border. Ich, ähm, ich, ich will weiter weg vom Border, Junge, ich hab irgendwie Angst. Wenn, Man darf oh, sich... Borders, ey, der Border wurde, wurde größer gemacht gerade. Ja, die äh, Border? Ja, baue mich, baue mich runter, baue ich runter? Ich hab eine Spitze, geh weg, geh weg. Ich muss jetzt mit der mit das Dirt abbauen, aber Ey, ist egal. Guck mal hier, guck. Das habe ich auch schon gemacht. So. Okay, lass runter. Okay, ich baue mich runter, aber Sneak. Ich Sneak. Hast du Erde? Ach, nee, äh, Erde. Okay, ja, habe, okay, mach du einfach. Also, Leute, ähm, wie gesagt, dieses. Man sieht nichts, super. Wie gesagt, ja, dieses Hatcher Pack nichts. hab ich, äh, bin ich gemixt mit ein paar anderen und ähm, wir wollen jetzt über die Probleme reden, die wir auf jeden Fall hatten, bevor wir die Aufnahme gemacht haben. Ja. Äh, ja unter anderem, dass unser äh, Teamname falsch geschrieben ist und dass das etwa fast zwei Stunden glaube ich äh, verschoben wurde. Also, aber das, wurde ist ja, das ist ja noch okay, dass verschoben wurde. Das Thema nervt mich persönlich etwas, aber gut, ist das nicht das Schlimmste der Welt? Also ich werde nicht sagen, ne, aber es kam alles schon sehr knapp. Also was ja, war sehr, sehr knapp. knapp? Wir haben wir, wir hatten halt nicht so viel Zeit und voll viele wollten auch nicht mehr und deswegen hat äh, ist soll ich jetzt erwähnen Nee, ne? Wir haben auf jeden Fall unser Bestes versucht, dass wir so schnell wie möglich das äh, Ding hier starten, ne? Mhm. Weil es wurde verschoben und ähm, voll viele sind halt wie gesagt, das kennt man ja. Sure, die sind sehr einig und die wollen halt direkt, dass es startet und so. Und wir hatten noch ein paar Probleme mit Leuten, die nicht drauf joinen könnten. Ähm, Top Spieler, der Typ hat schon zwei Kills, ne? Das ist auch krass. Ich ich gucke. die haben alle schon zwei Kills. Aber hier hier, die Team 13, die direkten gerade ein paar Leute. Ja, ja, das Projekt heißt jetzt Varios Varios Ja, keine Ahnung. Also, ich mir gefällt der Name nicht vorher hieß er Vairo. Und der gefiel mir, gefiel mir. wie findet eigentlich das Intro? Das könnt ihr mir gerne in den Kommentaren schreiben. Meine Spitzhacke kaputt. Ich mach Hast du meine Ja, ja. Ah, nice. Scheint das Projekt gemacht. Geil. Äh, ja, als ob du eine gehabt das Ist es dein Ernst? Alter? Ja, hatte ich, sorry. Ai, ai, ai. Ähm, Ihr könnt gerne, wir gerne auf Greens jetzt, Kanal gehen und andersrum auch meinen. Sie suchen Erde, ey, wenn du Kohle hast, dann mach bitte fucking, weil ich leider. Junge, wir zu. haben gerade so viel Pech, dass wir nichts finden. Ich sehe oh, markus, nichts, ist markus ist gestorben. Markus ist gestorben. Mal schauen, wie es äh, die nächste. Ich kenne leider los, alle oder? nicht, ich kenne hier wirklich niemanden. als Nur Green habe ich kennengelernt, aber ich bin froh, dass ich ihn kennengelernt habe. Uh, uh, uh. Ja, Mann. Ja, Mann. Aber ich habe äh, hab Mike auch angeschrieben für, für Teampartner, weil ich sonst niemanden richtig kannte. Mike kannte ich ja auch zwar nicht, aber ein bisschen besser von Speedfaro. Mhm. Okay, das ich war ja beim Speedfaro ein... dabei. Das wäre ich... ich. Das, das ist aber eine lange Geschichte. Das kann man jetzt nicht erklären, weil es wirklich eine lange Geschichte ist. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich zu viel Speedfaro gekommen bin. Ich glaube wegen Drakina, oder? Egal. Ist halt auch nicht wichtig. Ey, wir müssen viel weiter runter. Ey, wir machen es wir schneller, wir verlieren sonst Zeit. Guck mal, weißt du wie? Weißt du wie? Ja, wir machen es schneller. So, warte. Gib mal kurz hier bauen hier bau baue immer so ein block ab und dann unter die so ein ja okay spring spring mal bei mir runter wenn du willst Ey, hier ist iron nee, ich mache ich mache seit letz ich, ich mache bei mir hier so alter sorry ich sehe gerade wirklich gar nicht ich sehe äh, ich tut mir leid falls man im video nicht viel sehen sollte wir bauen auf jeden Fall gerade zwei Blöcke runter uns ab äh hier ist aber sehr viel iron ne das darfst du jetzt, äh, hier ist kies bei mir ganz viel das das müsste eigentlich auf eine höhle hindeuten äh, soll ich runterkommen soll ich Ne, warte Bau dahinter einfach, weiter. Äh So, ich bau unter die einfach ab, so Ich bin in einem Gang, ich bin in einem Gang Okay, perfekt Nicht perfekt, ich sehe nichts Und ich habe Angst, das dass jetzt ein, ein Skelett kommt und mich abschießt, dann bin ich tot Warte, da ist ein Zombie Ich baue Kohle ab, damit wir Fackeln haben Ja Können wir auch gerne Hier ist sagen, Lava. ob das Hier ist Lava und Kohle. Thatcher Pack passt Hier ist, ich habe euch eine Spitz äh eine gemacht Äh, wir sind auch bei Höhe 12, also die Höhe auf jeden Fall Äh, hast du nachgeguckt, oder was? Ja, die Koordinaten müssen wir, müssen wir, weil sonst wissen wir nicht, wo wir sind. Nein, so. dann, äh, oh, warum machst du das? Das ist nicht gut, dass ah, haben. das ist aber... Hä? Sorry, sorry. Oh, lol, was? Ja. Das war schon fast? Echt jetzt? In fünf jetzt? Minuten, in fünf Minuten, in fünf Minuten. Alter, wie der gerade also, gelaggt hat. Äh, als ob so. zehn Minuten schon vorbei waren, lol. Hä, hey, das wundert mich auch gerade so schnell, tatsächlich. Wie, wie schnell hier ist Eisen, hier ist Eisen, ich baue ob, ich baue Ja, ich habe auch ganz viel Eisen abgebaut. Ähm, ich mach schon Lass, mal schon mal... Lass Eisenschwerter ja. machen, mach Eisenschwerter für uns. Ich mache einen Ofen. Wir klatschen, wir klatschen direkt. Ach, oh fuck, hier man, ist euch, Lava. Gefällt euch das, das Texture pack Leute? Schreibt uns, das habe ich äh, gemacht. Hier schreibt, äh, kommt da. Ja, ja, pack hier das ganze Eisen rein. Achso, ja stimmt. Wir ja. haben genug Eisen jetzt eigentlich zum Braten. Ich muss noch mit dem ganzen Texture pack klarkommen, aber das passt noch. Ähm, glaubst du, glaubst du, glaubst du sie sind irgendwo Dias? Kann ja möglich sein, dass unter Ja, Lava, bestimmt. Dias. Kann gut sein, aber Lava. lass die Cordis bitte nicht sein. Wollen wir... Wie viele Folgen dachten wir eigentlich aufnehmen, weißt du das? Ähm, ich glaube, alle 12 Stunden können wir raufjoinen, rauf also müssen wir sowieso vorproduzieren, weil sonst sind wir, ne? Ja, also auf jeden Fall, ähm, die größten Probleme waren einfach, dass das alles so last minute gemacht wurde, obwohl das eigentlich, äh, soweit ich weiß, vorher schon alles fertig war. Aber da kann ich jetzt nicht viel zu sagen, weil ich bin ja nur Mitglied, ja. ich habe ja nichts gemacht, irgendwie, ich bin ja kein... Ja, ja. Es äh, ist auch so. schwer, das ist ja keine Frage, man hat sehr viel zu tun. Sehr viele Leute haben auch immer nachgefragt und nachgefragt, obwohl das alles schon offensichtlich mm. irgendwo dran ist. Allerdings ging. wurden, ähm, mein größter Kritikpunkt bisher ist, dass Fragen nicht beantwortet wurden, egal wie oft ich sie gestellt habe, sie wurden nicht beantwortet und Probleme wurden auch nicht irgendwie hinterfragt oder sowas. Also das finde ich schon sehr enttäuschend. Ich möchte das okay, nur so mal sagen, weil mich hat das schon etwas enttäuscht, weil ich wollte Mike, zum Beispiel wissen, Mike, welche Tränke nicht erlaubt sind oder sowas, Mike, ja? ich habe für dich ein Geschenk, ich habe ein Geschenk für dich. Oh, danke schön. Ähm, mhm, ich, ich habe kein Holz mehr, ne? Hast du Holz? Ich habe 16, warte, ich, ich, ich mache das kurz hier. Ich habe einen Stack, ich gebe dir die Hälfte. Dankeschön. Hier ist noch Kohle, die brauche ich ab. Oh, Ich, ich, ich dachte, ich dachte wir kennen Leute draußen, ne? aber wir haben keine gesehen. Schade. <lacht> <lacht> Ich und mir hat's es wieder ganz kurz Dank. gelegt, Alter. Leute. Ja, ja. Ey, lass mal direkt danach wieder aufnehmen, ich hab Bock. Äh, das geht ja gar nicht, wir müssen alle zwei Stunden, glaube ich, rauf, oder? Äh, hast du keine Kohle mehr? Ich tu mal Kohle müssen rein. Ich noch mal gucken. Äh, doch, ich hab, ich hab genug. Ich hab genug. Äh, ich mach noch einen zweiten Ofen und dann tu ich da... Ja, ich, äh, ich gehe schon mal... Essen rein. Ja, ich gehe schon mal andere Seite, ich will ganz kurz gucken. Kannst du für mich auch noch Fackeln machen? Äh. Wäre sehr, sehr, sehr, sehr lieb. Ja, dann muss ich ein paar Sticks verschwenden, kann ich gerne machen. Ah, wo sind die Szenen? Die sind eigentlich schon wichtiger, ne? Ich bin bald. Hier ist so ein Gang, den, den hast du da. Ja, ich nehme ja erstmal das Essen raus. Ich muss nämlich dringend reggen. Ich regge überhaupt nicht. Aber die Aufnahme ist schon fast vorbei, Leute. Ja, ja. Ich ähm, guck gerade noch, ob ich erst finde. Das wäre voll geil, auch, wenn ich noch. Ja. Das wäre richtig geil, wenn ich noch. Dias Der ist Gold. Finde. Wir wurden zum Teil auch übrigens angeschrien, aber dazu sagen die bei mal nichts. Ähm. Weil halt etwas chaotisch heute. Aber Leute, ähm hast du Fackeln für mich, weil ich nehm einfach Fackeln? Hier. Ja, äh komm her. Ich gebe dir hier mal die Hälfte. Die Oder liegen hier, ja, warte, die liegen hier im Wasser, ganz hier im Wasser. Schnell, ganz Ja, okay. Schnell, hast du, hast du? Nice, danke. Okay, brauchst weil essen, brauchst essen. Ist... Nee, alles gut. Nee, okay. Kannst du aber schon mal essen braten? Hab ich schon, mache ich, mache ich gerade. Ich muss aber ganz kurz eine Sekunde gucken, welche Kondition Okay. Nein, nicht sonst zeigen, ich keine... nicht zeigen. Sonst hätte, ey, sonst hätten, sonst hätten wir keine Chance gegen Dias. Natürlich. Einfach ganz weit runter bis zu Bedrock hm. bauen, dann einfach ein paar Blöcke hoch. Ja, das stimmt halt auch, eigentlich, aber das ist... Äh aber, äh, kein Bock. Hier ja, ist Lava, okay. hier ist Lava. Ja, hier ist auch Lava. <lacht> so, wir werden jetzt gleich gekickt in einer Minute, glaube ich. Also ja, äh, Varo wird... Also, ich nenne es erst einfach mal immer Varo, weil ich keine Ahnung habe, wie das heißen soll. Ja, Vairo. Ja, hier ja. sieht's auch, Hashtag Princess hier im Inventar. Äh, Viro wird äh, alle zwei Tage kommen. Und 15 Minuten pro Folge dauern, wie gesagt. Und wir gucken ja. mal, dass wir gewinnen. Ja. Ja. Noch 30 In 60 Sekunden. Sekunden. Ja, In okay. Ja, 60 Sekunden. Dann lass uns lieber einbauen, würde ich sagen. Äh, Ich bin gerade woanders bei dir Farmen. Äh, Kommst du zu mir? Ich weiß nicht, wo du bist. Warte, ich, ich, ich muss gerade was fertig äh, kochen. Die sind überall Irons äh, und so. Ich komme, ich komme. Wo bist du, wo bist du? Ich habe jetzt nichts mitgenommen. Egal, können wir neu machen. Äh, da, ich, Äh, ich, Wenn du diese kleine Schlucht weitergehst, dann wirst du eine Minen-Dings äh, äh, finden. Wenn du meinen Namen siehst, hoffe ich. Ich hoffe du meinst hier. Äh, ich weiß nicht, wo ich bin. Du weißt nicht, wo bist du? Hier. Ah oh, da, ich seh deinen Namen. Ich renne zum Leben. Komm her. Oh, ich laber, ich bin Komm her. Ich fall. Nein, nein. Hier ist Lava, was mache ich denn? Was mache ich denn? Noch noch diese. Ich baue mich äh, ein, ich baue nee. mich ein, ist mir egal, ich baue mich ein. Dein Ernst? Okay, okay, dann. Äh, mit welchem Stein? Äh, ich muss mich auch einbauen. Wie viel Zugrunde haben wir noch? Okay, Leute, das war's dann tatsächlich schon mit der ersten Folge von Vairo... Varius, wie was auch immer, ja. Und wir werden gekickt. Bestimmt. Ähm. Glaub ich. Äh, ich, ich bin noch auf dem Server. Sind Leute, okay. Ich glaub, wir müssen verlassen, oder? Ich warte erstmal. Äh. Die Schutzzeit halt von zwei sind direkt wieder drauf. Draufgeturnt. Was? Du besitzt den Combat-Log-Status? Okay. Unsere Zeit ist um. Okay, wir müssen. Lief einfach. Lief einfach. Ja, okay. Das war's dann äh, für heute. Ihr könnt gerne okay. auf äh, unseren Discord-Server joinen, auf unseren Social Media vorbeischauen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Jo, haut Ciao. Is.